...will ihren Bürgermeister loswerden. Der Grund, die Gemeinde kämpft derzeit mit finanziellen Problemen. Trotzdem will der Bürgermeister sein Gehalt erhöhen, und zwar gleich um ein Viertel. Diese Gesichter sagen mehr als tausend Worte. Die Bewohner im steirischen liebhoch sind nicht gut, auf ihren Bürgermeister zu sprechen, denn er will mehr Gehalt, genau um 25 Prozent mehr. Für die Bürger hier kommt das nicht in Frage. Wenn die, die, das Gemeindebudget der Liebhocher Gemeinde positiv abgeschlossen hätte dieses Jahr oder auch die letzten Jahre, dann soll er sein Gehalt haben, weil dann hat er es ja verdient. Und in dem Fall ist es so, dass die Gemeinde relativ hoch verschuldet ist, im Umkreis ist es die höchst verschuldete Gemeinde. Wenn ich halt zu meinem Chef gehe und ich sage, ich brauche 25% Gehaltserhöhung, dann suchen Sie sich einen anderen Job. So schaut aus. Der Bürgermeister meint aber, die 25% Gehaltserhöhung steht ihm gesetzlich zu um die Mehrleistung, die er braucht wird und die Mehrleistung, die dann abgegolten werden soll. Und dass das halt dieser, dieser Prozentsatz ist, ist einfach eine Sache, die nicht ich persönlich festlege, sondern die einfach das Steuermärkische Bezügliches Gesetz einfach vorsieht. Der Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung ist zudem perfekt, bald sprengt lieb auch die 5000 Einwohnermarke und dann soll es beim neuen Gehalt nochmal 341 Euro monatlich draufgehen. Riesenglück hat eine 52-jährige Spanierin. Als sie auf die U-Bahn wartet, wird sie plötzlich ohnmächtig und stürzt auf die Gleise. Ein Poliz